Herzlich willkommen, JugendHakt Ulm 2019. Mein Name ist Philipp Stefan, Ich darf den ersten Lightning Talk machen. Schön, dass ihr alle hier seid. Schön, wenn ihr mich später oder live seht. Ich erzähle euch was über Zulip. Das ist ein Online-Tool, das wir bei JugendHakt einsetzen seit etwas mehr als einem halben Jahr. Da ein bisschen JugendHakt-Geschichte zu. Wir haben lange Jahre Slack benutzt. Das ist ja ein... Kollaboratives äh, Messaging-Tool und einen Gruppenchat. Ähm, die Open Knowledge Foundation hatte einen sehr schönen Slack und den haben wir lange Jahre benutzt, um auf unseren Events miteinander zu kommunizieren. Das heißt, da gab es einen Kanal für jede Stadt, in der Jugendhack stattfindet, zum Beispiel hier in Ulm. Und da haben wir uns aber überlegt vor etwas über einem Jahr, wir wollen lieber mehr Richtung Open Source gehen. Slack ist Closed Source, Slack äh, ist eine Firma, wir wissen nicht genau, was mit den Daten passiert, wo sie in den USA liegen. Und dann äh, haben wir uns verschiedene Softwares angeschaut, äh, sind umgestiegen auf Zulip, eine sehr schöne Open Source Software, die wir gefunden haben im Internet. Äh, wir hosten sie selber, ähm, sie ist Open Source. Wir setzen sie seit Mai bei uns bei JugendHakt ein für unsere interne Kommunikation auf den Events, aber auch darüber hinaus, denn wir nennen es Online-Community, wir wollen ein bisschen JugendHakt rund um die Uhr und äh, durch das ganze Jahr dort veranstalten. Ähm, das äh, ist sozusagen dieses Konzept der Community, äh, ein Ort im Netz für alle Alpakas, mit Alpakas meinen wir die gesamte JugendHakt-Bubble, das heißt hauptsächlich TeilnehmerInnen, aber auch MentorInnen und ehemalige. Und äh, wir wollen uns da vernetzen und wissen, dass das eigentlich sehr, sehr schön ist, da ähm, viele Experten und Expertinnen zu versammeln. Ähm, das soll auch an Ort sein, um Jugendhackprojekte weiterzuentwickeln. Das heißt, manchmal ist ja der Hackathon viel zu früh zu Ende am Sonntag und darüber hinaus möchte man noch weiterarbeiten. Wir dachten, das wäre auch schön, es wirklich zu fördern, dass man da weiter in Kontakt bleibt untereinander bei den Teilnehmenden. Und das ist auch tatsächlich schon passiert, seitdem wir das jetzt einsetzen. Das erste Mal war in Rostock im Mai, glaube ich. Und wir probieren es aus und wir lernen immer mehr dazu, was dieses Tool für uns tun kann. Und wir haben auch viele Wünsche und werden sie in den nächsten Monaten und Jahren erfüllen. Und äh, das eine ist natürlich das Technische. Was ist das für ein Tool? Wie können wir das nutzen? Das zweite ist das, was wir inhaltlich machen wollen. Das ist auch so ein bisschen mein Job bei JugendHakt. Ähm, wir wollen da wieder mehr Livestreams machen, dazu diskutieren, äh, Chat-Aktionen. Wir hatten auch schon so Geschichten wie, dass wir die zulip entwickler tatsächlich bei uns zu Gast hatten. Also so eine Art Ask Me Anything. Und wir wollen Themenmonate machen, wo wir tatsächlich dann aus dem ganzen schönen JugendHakt äh, ja, Universum schöpfen, aus den ganzen Talks, die wir haben, aus den ganzen Leuten, die wir kennen. Die alten Hasen oder Alpakas kennen das, es gab früher mal Hangouts bei Jugendhack, das waren auch so ein Versuch, gemeinschaftlich in einem Chat, in einem Videostream miteinander zu reden zu einem Thema und das wollen wir da so ein bisschen revivalen. Ich rede aber noch mal erst kurz über die Technik und dann komme ich nachher noch mal zu diesen ganzen inhaltlichen Konzepten zurück. Vieles davon ist jetzt interessant für die Jugendhack-Community selber, aber natürlich auch für Leute, die sich generell für dieses Tool interessieren. Äh, unser Tool läuft unter ja, community.jugendhack.org, das ist unser Server namens äh, Hamilton, auf dem wir unsere Dienste laufen haben. Äh, Sulib selber gibt es als Desktop-App, als Mobil-App, man kann es halt auch im Browser aufrufen. Ähm, es gibt für die Leute, die das unbedingt wollen, auch eine Terminal-Version und man kann es tatsächlich in solchen äh, multimessaging tools äh, die ich tatsächlich selber nicht benutze, aber ich habe mir davon erzählen lassen, die heißen Franz oder Rambox oder so, das sind so Geschichten, äh, wenn wieder man quengelt und sagt, ich will nicht noch ein Tool haben, sind das so Tools, in denen man verschiedene Tools vereinen kann. Also Zulip ist dank seiner, äh, seiner offenen Schnittstelle auch da sehr gut zu erreichen. Wie wir das benutzen, würde ich euch jetzt gerne erzählen. Ähm, wir haben pro Stadt einen Channel, hier in Ulm, wo wir sind, das ist es einfach Hashtag, nee Hashtag, jetzt bin ich auch schon reingefallen, Raute, wie wir sagen früher, Ulm. Wir haben tatsächlich, ne, die anderen sind dann halt Köln und Rostock und Berlin und so weiter. Die diese Chats, äh, diese Channels sind offen für alle, das heißt, sie sind natürlich hauptsächlich für die Leute, die hier vor Ort sind, aber wir möchten natürlich auch, dass man von außen reingucken kann. Von außen heißt in dem Fall, der Server selber ist geschlossen, nur Invite-only. Das heißt, da sind eigentlich tatsächlich auch nur wie auf unseren Events hier die Leute, die wir dazugeholt haben, die Jugendlichen und die MentorInnen, setzt euch gerne, Publikum. Es gibt auch weitere Teams für alle, die übergreifend sind, zum Beispiel Projekte, Ausbildung, Tech Talk, den gibt es schon tatsächlich aus dem Slack, das heißt, wenn man sehr technische Fragen hat, gelabern natürlich, um sich GIFs zu schicken, aber auch tatsächlich Themenchannels, die über die Zeit vermutlich immer mehr werden, werden wie zum Beispiel Open Source, wo wir dann tatsächlich aus diesen Themenmonaten die Gespräche sozusagen am Laufen halten wollen. Ähm, eine Sache an Zulip ist neu und das ist auch immer die Schwierigkeit, aber wenn man es denn verstanden hat, macht es eigentlich viel Spaß, finde ich persönlich, aber ich bin auch sehr befangen. Äh, Themen, das heißt, äh, im Vergleich zu Slack und den anderen Slack-artigen Tools muss jede Nachricht ein Thema haben. Das kann man sich vorstellen wie den Betreff einer E-Mail. Das heißt auch sozusagen, dass man zwei Sortierungen hat äh, in so einem... Chatkanal, nämlich entweder eine chronologische, wer hat wann was geschrieben, das kennt man, oder man guckt einfach, wer hat zu welchem Thema was geschrieben und findet dann sozusagen alles, was mit Thema Python zu tun hat oder alles, was mit Thema, zum Thema Pizza zu tun hat, egal ob das jemand vorhin oder vor zwei Wochen geschrieben hat, zusammengefasst. Das Feature hat uns tatsächlich überzeugt, auch wenn es ein bisschen schwierig ist, sich da reinzufuchsen, weil ähm, es offensichtlich genau für Communities gedacht ist, wo man vielleicht auch mal längere Zeit nicht reinguckt. Man kommt dann rein, es sind 300.000 ungelesene Nachrichten, aber man hat sozusagen immer noch den Zusammenhang, ähm, wo kommt dieses Thema her, das interessiert mich, ach, da hat jemand schon vor längerem was geschrieben und der Kontext ist immer noch da. Und das Schöne ist, man kann es auch nachträglich ändern, also wenn man sich mal vertut, was sehr oft passiert bei diesem Tool, wenn man es noch nicht kennt, kann man auch das Thema wieder ändern und meine Rolle als Moderator ist auch so ein bisschen, das zu sortieren. Das heißt, ich mache da meistens auch gar kein großes Geschrei drum, sondern sortiere im Hintergrund ein bisschen die ganzen Beiträge, sodass sie dann schön sichtbar und schön lesbar sind. Wir haben über die Monate einige gute Sachen gelernt mit Zulip. Da würde ich einfach noch mal ein paar Tipps geben. Es gibt eine Ansicht, die heißt Alle Nachrichten, die ist nicht gut. Man klickt drauf und liest alle Nachrichten aller Kanäle aller Zeiten komplett durcheinander und ist frustriert, weil man nichts versteht. Ich äh, habe das bereits angemerkt bei den EntwicklerInnen und die wollen das auch ändern. Also alle Nachrichten ist keine gute Idee. Man kann so tolle Sachen machen, dass man sich die Streams, äh, also die Kanäle, die heißen noch Streams, die man äh, am wichtigsten braucht, halt oben einfach anhängt. Das geht zum Beispiel auch wie in Slack. Ähm, man sollte immer nach Thema durchgehen, denke ich, und nicht nach Chronologie. Ein sehr wichtiges Tool, gerade wenn viele Leute gleichzeitig über verschiedene Sachen reden, ist gnadenlos das stumm stellen, was einen nicht interessiert. Dann wird man nämlich nicht ja, unter, unter, unter, untergehen in einer großen Menge von Nachrichten, die einen gar nicht betrifft. Wenn man das Ganze auf seinem Computer benutzt, kann man ganz viel mit der Tastatur machen. Ich nehme mir seit einem halben Jahr vor, das zu lernen, aber ich... Also es ist total toll, wenn man ganz viel mit Tastatur macht, dann ist es auch eine gute Software. Und dann gibt es das Schöne, was ich sehr gerne mag, Markdown. Markdown ist äh, so eine Art super einfache Auszeichnungssprache, mit der man so fett, kursiv, unterstrichen, Links, Tabellen, alles Mögliche in Text reinschreiben kann. So ein bisschen wie mit HTML, aber noch reduzierter. Und das funktioniert auch. Das heißt, äh, wenn man die coolste Nachricht haben will, dann kann man sie noch ein bisschen äh, formatieren damit und ich poste damit zum Beispiel immer sehr gern Tabellen, äh, was einfach schön ist, wenn man zum Beispiel wie jetzt diesen Lightning Talk Programm, das ist eine Tabelle und die kann man tatsächlich dann auch in einem Chat abbilden, das finde ich eigentlich schön. ist ein bisschen schwierig, vielleicht das auf dem Handy zu schreiben, aber es geht tatsächlich. Ähm, was schön ist an Zulip, ähm, dass es äh, sehr offen ist, es gibt eine API, äh, es gibt es gibt Möglichkeit selber Bots einzusetzen, das heißt, jeder User, jede Userin kann eigene Bots dort auf dem Server laufen lassen. Das ist auch so eingestellt von uns, dass das geht. Ähm, ich bin nicht der Experte dafür, deshalb ist es so ein bisschen reinkopiert. Ähm, ich glaube, Bot ist so der, der einfachste Bot ist so eine Art Webhook, das heißt, es ist so eine Geschichte, die halt irgendwelche Sachen aus dem Internet rein liefert. Wir haben zum Beispiel einen Giphy-Bot und einen Wikipedia-Bot, dem kann man halt eine Frage stellen und der antwortet zurück. Man kann da aber auch tatsächlich in Python interaktive Bots schreiben. Das heißt, das ist eigentlich so eine Sache, die ich mir für die Zukunft noch erhoffe. Wir sehen das ja auch immer wieder, es gibt so Ansätze wie die Jugendhakt-App und sowas, die liest da auch schon mit einem Bot unsere Ankündigung raus. Aber noch cooler wäre es natürlich irgendwie ein Bot, der einem Bescheid sagt, hey äh, Martin, du wolltest doch irgendwie erinnert werden, wenn Jugendhackt in Köln wieder ist und äh, ich kann dich automatisch anmelden und sowas. Also, ähm, was ich damit sagen will ist, äh, das ist zwar der Server, den wir hingestellt haben, aber die Idee das ist, dass jeder darauf Dinge machen kann und ich finde das total spannend, was wir da alles nochmal machen könnten. Und äh, vielleicht kann man da auch einfach mal in Zukunft noch Lightning Talks konkret zu dem Thema ähm, an ja, den Start bringen, wie man sozusagen diese verschiedenen Integrationen machen kann. Daten rein, Daten raus, natürlich keine Daten klauen. Ähm, und so schöne Funktionalität ergänzen. Diese Links dort sagen euch alles, was ihr darüber wissen wollt. Was aber auch schön ist, und äh, da würde ich eigentlich tatsächlich auch gerne hinkommen in unserer ähm, Community, Zulip ist halt in Python geschrieben, die Mobile Act äh, in JavaScript im Wesentlichen in, mit äh, React Native, mit dem Framework. Ähm, ist auch sozusagen eine, eine App für zwei Betriebssysteme, Android und IOS. Es ist alles Open Source und so öffentlich und tatsächlich relativ gut dokumentiert, wie es halt nur sein kann. Also das ist natürlich nicht für jemand, der noch nie programmiert hat oder Angst davor hat, sozusagen, oh, da mache ich was kaputt. Aber ähm, ich habe den Eindruck, die Developer sind sehr nett. Ich habe schon einiges mit Ihnen besprochen. Immer wenn wir auf den Bug stoßen, gebe ich den halt weiter und das ist dann auch nicht gleich so wie, ja klar, das ist Bug 37, <lacht> sondern die sagen immer Oh ganz oh cool und wie ist das bei dir passiert und dies, das und wir haben ein neues Issue eingetragen, das könnte ich auch selber, wenn ich Programmierer wäre, aber ähm, ich sage dann einfach immer den Developern Bescheid und die bemühen sich sehr, sehr viel und meine Wunschliste vor allen Dingen für die Mobil-App ist relativ lang und das ist jetzt so mein, meine Idee, dass über die Winterzeit eins, ein, einen Bug und einen Feature-Wunsch nach dem anderen abzuarbeiten und ich hätte tatsächlich auch gern, wenn jemand ja sagt, ich hätte echt gern Bock in Python oder in JavaScript was zu machen, ähm, warum nicht JugendHakt sozusagen mit denen direkt zusammenarbeiten und gucken, dass wir da das fixen, was uns tatsächlich am meisten stört und was dann auch wieder allen zugute kommt. Genau, diese Bugs, die sammle ich tatsächlich. Wir haben tatsächlich eine Gruppe dafür, die heißt Zulip, genau wie die Software selber. Da haben auch viele Leute schon geschrieben, wenn was nicht funktioniert. Und ich freue mich über jeden und jede, die direkt Bugs einreicht. Aber man kann das auch bei mir abladen und ich trage das dann einfach weiter. Ähm, und natürlich, das ist genau dieser Mitmachteil. Im Moment nutzen wir das hauptsächlich oder hier alle, die hier sind, um in Ulm miteinander zu kommunizieren. Ähm, das soll aber weitergehen und ähm, ob es jetzt darum geht, warum machen wir nicht mal einen Themenmonat zu Game Design oder warum machen wir nicht Channel zum Thema Klimawandel oder so. Das geht einfach alles und das machen wir dann auch einfach alles. Also die Idee ist, dass das immer mehr zu so einer Sache wird, wo ich irgendwie nur noch daneben stehe und das gut finde und gar nicht mehr so viel selber machen muss. Ähm, genau, ich bin weiterhin hier auf der Veranstaltung. Wer bei uns in der Community ist, kann mich dort unter Philipp, Klammer auf Moderator, Klammer zu finden ähm, oder auf Twitter oder überhaupt im Internet und auch ja, unter den Jugendhack-Kontaktgeschichten. Also ich, die Idee hier ist so ein bisschen bei dem Talk, der richtet sich in erster Linie an unsere interne Community, zweitens an alle, die vielleicht für Zulip interessiert sind, aber ja bin da eigentlich jetzt auch nach inzwischen fast einem Jahr, wo ich mich mit der Software auseinandersetze, ähm, kann ich da viel zu beantworten. Das mache ich auch ganz gerne und auch in der Ferne, wenn das jetzt jemand in einem Jahr erst sieht, ähm, schreibe was drunter. Haben wir Fragen dazu? Wir haben, glaube ich, keine Fragen dazu? Sehr gut. Dann... Ähm, Danke ich euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Spaß mit dem nächsten Lightning Talk.